Der HC Editor ist eine Online-Anwendung, mit der man ganz einfach Online-Elektroinstallationspläne im PDF-Format erstellen kann. Du lädst deinen Elektroinstallationsplan hoch bzw. deinen leeren Grundriss und erstellst aus diesem einen Elektroinstallationsplan, indem du Elektrosymbole in den Plan einfügst, kannst die beschriften und hinterher das fertige Dokument als PDF-Format exportieren.